Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, Servus. Hallo. Heute wieder Unser Co es geht wieder mit der Hitze. Ja, es ist besser, eindeutig. Also noch sind wir nicht mag. Na gut, sei Dank. Brauchen Martin, was war los im Staat Österreich? Was positiv ist diesmal? 1,43 Milliarden Euro im ersten Halbjahr Mehr Steuereinnahmen als im Vorjahr. Wie ist das passiert? Ja, die Leute haben sehr viel Lohnsteuer gezahlt, Also viel Arbeit, viel verdient, viel Steuer zahlt, viel Kauf, viel Steuer zahlt. einfach. Trop. Ja, ganz Was normal. Was hier noch mehr? Wenn die Leute Arbeit haben, zahlen Steuer. Wir haben nicht, oder? Genau, jetzt müssen wir das halt nur noch unser Finanzminister wissen. Wieso? Naja, er kürzt die ganzen Beschäftigungsprogramme, obwohl wir eigentlich nur immer 350.000. Arbeitslose haben mit Steuern, weil die täten auch noch Steuern zahlen. Als Finanzminister hat er das sicher kalkuliert und geschaut, was er mehr bringt. Ich muss dich enttäuschen. Wieso? Für dieses Ergebnis kann er gar nichts. Was ist denn los bei uns? Die Schramböck. Die Digitalministerin. Richtig, Gerd Ach, oder? ich mag das, ich mag das. Die ist in Köln gerade. Bei der Gamescom. Richtig. Zacka! Und der heute fragt, welches Spiel. Hat sie persönlich ausprobiert? Hm. Ich habe eine Vermutung. Das ist eine Vermutung? Ja. Bevor wir dir jetzt sagen, was glaubt ihr, was für ein Spiel sie spielt? Nimm die Kommentare. Und jetzt darfst du weiterspielen. Was glaubst du? Na ja, ich glaube, sie spielt Wie regiere ich Österreich? Ist das so eine neue dkb version digital? Ich ja, habe keine Ahnung, ich habe es so noch nicht gespielt. Ich hoffe, sie bringt eine Game Review mit. Ja, wir zahlen sie ja eh dafür. Eben. Ja. Können eigentlich verlangen. Und. Hast du das Überraschende gelesen über den FPÖ-Clubchef Gudinus? Ähm, nicht wirklich, glaube ich. Der hat ein Gesetz ausarbeiten lassen. Okay. Zur Eindämmung der Hetze. FPÖ. Zur Eindämmung der Hetze. Warte mal. Na mal. Qualitätsjournalismus. Ja. Du musst es schon ganz bringen. Eindämmung von Hetze und Missbrauch der Religion. Also das erklärt vielleicht. Würde die FPÖ nur Eindämmung der Hetze ins Gesetz schreiben, würden sie sich uns selbst am Maulkorb auferlegen. Ja, ich hätte auch nichts dagegen. <lacht> und die Wochen beim Trump, was hat er getwittert? Du, so, Ich konnte es da nicht sagen. Nein, warum? Nein. Es ist nämlich so Leute, ich muss jetzt die Gelegenheit nutzen, euch auf etwas hinweisen. Wenn ihr informiert durchs Leben gehen wollt, und mitreden wollt, bei den wichtigen Themen, die die Welt bewegen, dann müsst ihr eure Informationen aus verschiedenen Quellen beziehen. Unbedingt. Es genügt nicht, nur die Heute zu lesen. Genau, das sehen wir genauso. Also, OF war ja nicht uninteressant, Presse, Standard. Österreich. Nein, Österreich nicht. Egal. Nein, mehrere, nein, nein, nein, Quelle, mehrere Quellen, mehrere Martin. Seriöse Quellen. Können wir uns auf seriöse Quellen nennen? Natürlich. Gut. Was ist seriöser als Österreich? Nein, die heute halt nicht. Anyway. <lacht> okay. Diese Woche gab es in der heute nur eine Meldung über Trump. Wirklich? Okay? Ja, und das war die Meldung über die Oma Rosa. Wem? Ich kenne das nicht mitgekriegt. Nein. Okay, Trump war ja, bevor er Präsident wurde, TV-Star. Und er hat er schon gehabt, die Apprentice. Okay. War Lehrlinge engagiert. Und einer dieser Lehrlinge war die Oma Rosa. Mhm. Und nachdem er Präsident war, habe ich den ins Weiße Haus geholt. Mhm. Da hat sie gearbeitet, mhm. ist nicht sehr beliebt gewesen mhm. und wurde dann wieder rausgeschmissen. Mhm. Und jetzt hat sie äh, geleakt und zwar Tonbandaufnahmen, von Gesprächen, die sie mit den Mitarbeitern dort geführt hat, die Mitarbeiter mit ihr das geht ja nicht. vorgesetzt und so. Ey, Sagt der Trump auch. Ja. Vor allem hat sich dort aufgezeichnet, wo man normalerweise nichts aufgezeichnet werden darf. In diesem Situation Room. Nein, nicht ernst. Ja. Und das ist natürlich die ganze äh, Secret Service-Dingsbums ist voll angepisst, weil da drinnen darf, ja, ist ja voll peinlich, und mhm. die eine marschiert, das aufnimmt das geht und wieder rausgeht damit. Das geht nicht. Und der Trump ja. verklagt sie jetzt. Nein, jetzt nicht ernst. Ja. Was ist das für Weiche? Verklagen du das? Das Leben ist nicht House of Cards. Ja, aber der Kevin Spacey hat sich das wenigstens selbst geregelt. Warum lesen wir dir heute? Damit wir was lernen. Sehr gut. Und was hast du die Woche gelernt? Die Woche habe ich was äh, Erschreckendes, aber auch gleichzeitig etwas Beruhigendes gelernt. Was denn? Das Erschreckende ist, dass es in Österreich Menschen gibt, die nicht daran glauben, dass der Klimawandel man-made ist, also von uns Menschen, verursacht. So G wie in den USA. Sind das die gleichen Leute, glauben die alles eine Scheibe? Das hat die Studie nicht okay. aber es könnte naheliegen. Mhm. Weil wieder nichts sagen. Aber äh, Und nicht überraschend, es sind vorwiegend FPÖ-Wähler bewusst zu sehen. Mhm. Das Beruhigende jedoch, und auch wieder zu den fpö wähler der Strache hat keinen Erfolg mit Trumps Lügenpresetraktik. Wirklich? Ja, yep, wer er hat dieses Plakat gemacht, wo nachher sagt, dass der OF eine ein, ein Brutstätte für Lügen sind. Und der Ostergerichtshof hat ihn jetzt abgestraft deswegen. Ja. Und das finde ich sehr beruhigend. Ja, aber nicht wegen dem Vorwurf, sondern weil sie das Bild vom OF verwendet haben. Jetzt zerstören meine Erkenntnisse! Okay. Und was hast du gelernt die Woche? Wien ist im Sommer noch ein Stück schöner. Wien ist ja Wahnsinn. Schon, gell? Und Aber wieso im wie Sommer gerade? Wien hat im Sommer nur 1,2 Millionen Bewohnerinnen. Okay. Ja, und du kennst ja den Herr Kreisler, der hat ja damals schon gesagt, wie schön wäre Wien ohne Wiener. <lacht> naja, nur die echten Wiener haben ein Haus am Land. Genau. Für den Sommer. <lacht> Und mit dieser Erkenntnis hoffen wir, dass ihr am Land sitzt und euch das anschaut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt es fein und schwitzt es nicht zu viel. Ciao! Ciao!